Okay. Einfach in der Südküste. Äh, bereit, äh, nö. Nicht wirklich. Ach du Scheiße. Jetzt. Komm Oh, huh? Ein stinkender Koloss weniger. Du Headless, donc. Und habe hat unser Ich habe auf einmal. Oh, Kacke. Oh. Das sind harte Gegner. Ich hätte halt doch gedacht, dass die leichter werden. Scheiße von unten. Okay, ah. hey, eine Spinne besiegt. Wie kann man die Kröte besiegen? Welle 4. Wie viele Wellen gibt es denn hier noch? Ist die Sterbe oder was? Ach, die ist noch voll. Fantastisch. Was machst du nicht Sterbe? Das ist ja viel auf einmal. Ich würde sagen, erstmal die kleinen besiegen und dann die großen. Lassen die erfahrungspunkte erfahrungspunkte hatte Nuss. Ich bin abgeschlossen. Nicht schön, dass du mal vorbeikommst. Wie viele Wellen gibt's denn hier? Du wirst so toll. Ich glaub, diesmal so zwei. erstmal die kleinen ausschalten die Größen. Das glaube ich allerdings. Irgendwo ich mit der weitermachen. Ausweichen. Oh, ausweichen. Ausweichen. sechs Was? Wenn das noch mehr... auf den Extrem. Jetzt den beiden. zwei oh yeah. Leiter. Ich erwarte, dass dem Jose hier wohnt. Um Eine Treue anzugeben. Zaman. Verdammt. Jetzt ah. haben dich. Jetzt haben dich. alter Schwäger, alter Schweder. das war ein zur Arbeit, aber wir haben eine neue Klamotte bekommen wow ich das Gewand, was ich dafür bekommen habe Ich kann nicht. Jetzt muss ich erstmal durchatmen. Wow. Wow, wow. Das war eine Arena. Das hat, hat mir, das hat mich doch, das hat mir Mut gegeben. Das hat mir, ich habe mich gar nicht so schlecht bewiesen in der Arena. Das zeigt mir, ich kann das schon. Ich bin ein Zauberer. Bin kein Schüler mehr. Was soll ich tun? Bin schon ein Meister. Das hat sich mal gelohnt, diese Zeitbrist im Stream zu machen. Ist doch nachts hier rum. Madame Twiddle, ihr Mann hatte recht, die Statue war Teil eines Rätsels. Oh, wirklich. Wie Und eine große Arena. Ja, ich musste mehrere große Vasen zerstören, was wohl eine Art dunklen Zauber an der Statue aktiviert hat. Gut gemacht. Oh, es fehlt mir, jemanden wie Sie, um mich zu haben, mit Wissensdurst und Scharfsinn. Meine Neugierde wurde gestillt. Ich danke Ihnen. Und wer weiß, was mir bei meinem nächsten Ausflug begegnen wird? Oh, mein Mann würde sich sehr freuen, wenn er wüsste, dass er recht. Ach, da gibt es ein Vasenmanöver. Das war mehr als ein Vasenmanöver. Die so, dann mal weiter in Hauptquests. Der Sebastian wartet auf uns. Oh, nur ein Stab. Ach nee, erstmal mal. <lacht> das, ich behalte den hier. Passt zum Outfit. Was treibt der Typ so weit so weit abseits? und Nur kurz, das habe ich schon gefragt. Was treibt ein Feldcroft? Ich meine, wir haben eine Pause gemacht. Wir haben einen Stopp eingelegt in der Arena, aber... modi Modi. Trotzdem ewig. Ein ewiger Weg. Das größte Stückchen haben wir aber schon vor uns, äh hinter uns. Nächst rechts abbiegen. Magst du Schmerzen? Nö, ja, aber nur scheinbar. Schmerzen. Ja, ja, ja. Das du scheinbar. Ich hat gerade gegen Tolle gekämpft. Da das hier ja. ja. oh, ein Du bist nicht ja. so in die Länge? Oh je. Gut, ich hab Ich an den Tod kommst du nicht davon. Was hast du gesagt? Was willst du machen? Mehr Ausrüstung. Die sehen ja ein bisschen etwas ja noch besser aus. Brauchen wir gar nicht den zu ändern. So und weiter hier. Kurzen Stopp für, für Kobolde gehabt. Weiter geht's. Und dann müssen wir ja mal ankommen. Ich meine, es gibt hier unterwegs immer tolle Sachen zu entdecken. Und wollen wir den Jungen mal nicht warten lassen? der Mante ist so ein bisschen äh, Escape. Kommt mir vor, als wären es schon schlimm. Dein Blut klebt an Renrocks Händen. Mein e ausgeschaltet. Einer meiner Brüder arbeitet bei Gringotts. Für kein Geld der Welt würde ich den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen. Level 22 schon. Und Flopling sammeln. Das ist hier auch immer cool, die wir anlegen müssen. Nachschlag. Wie ist ein Downgrade? Und wir können Talentpunkte ausgeben. Okay, das ist. Ich dachte, das ist gut so. Aber wenn du ein verfluchtes Ziel besiegst, wird ein Teil der Gesundheit hergestellt. Oh, das ist hilfreich. Nehme ich. ich mach das denn hier nicht mehr auf. Also. Nein, gerade das gesagt. noch bloß sammeln wir müssen eigentlich woanders hin oder nicht doch hier genau müssen wir genau hier müssen wir hin doch es geht auch da oben lang ich habe noch gekämpft ist inzwischen wieder tag gewohnt Ein nettes kleines Örtchen. Und hier ist der Schnellreise-Spot. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich. Hier oben. Du bist hier? Okay, ich habe Fragen. Was trägst du hier draußen? Genießt du die Aussicht? Ich passe auf. Feldcraft ist nicht mehr das, was es mal war. Niemand fühlt sich hier sicher, seit Ranrocks Anhänger Interesse an dem Schloss dort drüben gezeigt haben. Schloss Rookwood. Mein Onkel Solomon ist ehemaliger Auror und will dem nicht mhm. nachgehen, selbst nachdem einer von ihnen Anne verflucht hat. Vielleicht sogar mit einem Zauberstab. Ich hörte, wie ein Kobold Zauberer als Stabträger bezeichnete. So Sie Kobolde keine Zauberstäbe tragen? Genau. Deshalb suche ich nach Antworten. Wenn ich sie heilen will, muss ich verstehen, was mit ihr passiert ist. Anne war immer am frechsten von uns dreien und das heißt schon was, wenn man mich und Ominous kennt. Ich hoffe, ein Überraschungsbesuch von mir und einer neuen Freundin aus Hogwarts hebt ihre Laune und bringt die alte Anne zurück. Komm, wir gehen zu meinem Onkel. Aha, Familienbesuch. Lang. Im Schatten des Anwesens. Feldcroft war mal viel lebendiger. Kann... Jetzt, da Renrocks Leute dauernd umherlaufen, bleiben alle außer Sichtweite. Wir sind da. Meine Schwester sollte drin sein. Den Bruder hat eine Freundin mitgebracht. Aha! Sebastian! Ich denke... Das hatten wir doch schon. Hey! heben Hebenflüche nicht auf. Nichts kann das. Je eher du es einsiehst, desto besser. Aber wir haben nicht alles versucht. Es gibt kein Heilmittel. Wann akzeptierst du das? Nein! Ich akzeptiere das nicht. Ja. Schau, was du gemacht hast. Ähm. Tut mir leid. Geh. Ah, intakte Familienverhältnisse. <lacht> ich merke schon. Tut mir leid, das war unschön. Wenn es dir nichts ausmacht, ich brauche einen Moment. Armer oh, Sebastian, nicht der erhoffte Besuch. Ich klopfe hier mal an. Na löde. Tut mir leid wegen vorhin. Diese Schmerzanfälle sind schwer zu ertragen. Kann man irgendwas tun? Erstmal Briefe lesen. Splatschen, das ist meine Trankausstattung, nicht deine. Das sind meine Sachen nur an. Revellion! Okay, das ist nicht am Haus. Alles in Ordnung, Ann? Ich wollte mich nicht aufdrängen. Keine Sorge, das hast du nicht. Und mir geht es gut. Der Fluchschmerz kommt in Schüben. Oft ganz plötzlich. Niemand hat daran Schuld. Übrigens, schön, dich kennenzulernen. Du musst die neue Fünftklässlerin sein, von der Sebastian erzählt hat. Das bin ich. Ich lernte Sebastian bei einem Duell in Verteidigung gegen die dunklen Künste kennen. Ach ja, Professor Hackett. Eine mächtige Hexe. Sie weiß, wie sie Schüler wie meinen Bruder und mich im Zaum halten kann. Hogwarts fehlt mir sehr. Aber auch in Feldcroft wäre es ganz in Ordnung, wenn es jetzt nicht so trist wäre. Bei all den Kobolden im Schloss und dem Streit zwischen meinem Onkel und Sebastian ist es nicht mehr der gemütliche Rückzugsort von früher. Sebastian erwähnte, dass dein Onkel ehemaliger Auror ist, sich aber weigert, gegen Renrocks Anhänger vorzugehen. Ehrlich gesagt, hätte ich nicht erwartet, dass er so wütend ist. Onkel Solomon ist frustriert. Von was mir passiert ist und davon, dass Sebastian denkt, er könnte mich retten. Sie meinen es Fluch beide nur gut, aufgeben. aber mein Onkel hat recht. Dieser Fluch kann nicht aufgehoben werden. Das, das spüre ich. Sebastian kann mir den Schmerz nicht nehmen. Vielleicht kannst du ihm helfen, das zu verstehen. <lacht> ja, definitiv. Ähm. Ich fürchte, das liegt ganz bei Sebastian. Und er scheint sich entschieden zu haben. Ich kann nur hoffen, dass er seine vergebliche Suche nach einem Heilmittel bald aufgibt. Ich bin müde. Ich sollte mich wohl ausruhen. In dieser Welt in Rüstling Gold... Ich wünsche dir alles Gute. Ich nimm's mir nicht übel, aber ich bezweifle das ist ganz stark. Dass es da keine Heilung für gibt. Liebe Anne, Hogwarts ist ohne dich nicht dasselbe. Naja, Sharp ist genauso übel wie immer. Aber du weißt, was ich meine. Ich hoffe, du fühlst dich besser. The Sebastian. Oh yeah. Der Junge haut mir den letzten Nerv. Verzeihung, Mr. Sallow. Oh ja, Sebastians Freundin. Ich entschuldige mich für meinen Neffen. Er weiß naja. nicht, wann er aufhören soll. Ich wollte nach N sehen. Frieden, Sind Sie nicht gerade sein. aus dem Haus gekommen? Wie geht es ihr? Es geht ihr gut. Sie wollte sich etwas ausruhen. Man kann nichts für sie tun. Vielleicht haben Sie das Heilmittel nur noch nicht entdeckt. Ah, sie klingen wie Sebastian. Denken, Sie wissen es besser ja, als die Heiler im St. Mungo. Die Heiler wissen vielleicht auch nicht alles, Sir. Sebastian ist fest entschlossen, seine Schwester zu retten. Wenn es ein Heilmittel gibt... Dann wird er es finden. Ihr Vertrauen in Sebastian ist unangebracht. Irgendeine schwarze Magie hat Anne verflucht. Und die Kobolde werden sich bestimmt so schnell nicht erklären. Ihr Hoffnung zu machen ist grausam. Wir können Anne jetzt nur noch schonen und den Kobolden aus dem Weg gehen. Bei allem Respekt aber vielleicht täte Anne etwas Hoffnung gut. Sie meinen es gut, aber ich weiß, was das Beste für Anne ist und für Sebastian. Sie mhm. kommen ganz nach meinem sturen Bruder, besonders Sebastian. Wenn Sie wirklich helfen wollen, dann sorgen Sie dafür, dass Sebastian tut, was er tun sollte, nicht was er will. Er hat keine Ahnung, welchen Schaden er anrichten kann. Denken Sie an meine Worte. Schönen Tag noch. Ich sollte nachsehen, wie es Sebastian geht. Naja. Warum hört er nicht auf mich? Sie ist meine Schwester! Wie geht es dir, Sebastian? Du hast selbst erlebt, womit ich mich tun habe. Ich entschuldige mich für meinen Onkel. So schnell aufgeben, so also schnell ist das nicht, aber... Hm. Ich hätte wirklich nicht erwartet, dass er so wütend ist. Er ist immer wütend. Und zwar seit meine Eltern gestorben sind. Nachdem Ann verletzt wurde, wurde er noch schlimmer. Er versucht das Vielleicht Richtige zu machen, er ist ja falsch. Schuld. Er nennt mich immer den Sohn meines Vaters. Wie eine Beleidigung. Ich versuche ihr zu helfen. Er hat einfach aufgegeben. Ann und dein Onkel scheinen davon überzeugt zu sein, dass man nichts mehr für sie tun kann. Ich weigere mich, das zu glauben. Anns Schmerz Schuhe ist mehr als nur körperlich. Er hat sich völlig verändert. Mir fehlt meine Schwester und ich werde sie zurückholen. Komm, ich will dir zeigen, wo es passiert ist.